Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Mal schauen, was es hier so in unserer Lotterie gibt. Naja, Lotterie würde ich das nicht nennen, aber in unserem Automaten hier, in unserem Kaugummiautomaten. automaten Was für Kostüme gibt es denn in dieser Welt, die bisher meine Lieblingswelt ist in diesem wunderschönen, cute Spiel? Yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Ich kann es natürlich alles leisten, denn wir haben so viel Cash. Hehe. <lacht> Ein Punkt, eine Punktekarte. Super. <lacht> cool. Frosch mit rosa Blumen. Okay. Heu. Geil. Oh, Nashorst. Was? Nashorst? Okay. Die Giraffe. Cool. Baby Nashorst. Oh. Ah, oh, dann war es ein Baby. Also, okay. Also noch nicht die Freundin. Kroko <lacht> Wagon. Okay, ich glaube, das spoilert schon was, was wir danach sehen werden in der nächsten Folge. Dschungellaster, cool. Frosch mit blauen Blumen, damn. Und ein Schlankton. Ich hasse Schlankton. Blöder Mann. Er ist voll blöd, ey. Öde und blöde. <lacht> ja, ähm. Worauf habe ich denn mal Lust? Hm. <lacht> Nehmen wir noch. Ähm. Na wohl. Es gibt so viele coole. Heu ist aber echt cool irgendwie. Dschungellaster. Heu. Giraffe. Ach, ich nehme die Giraffe. Wie <lacht> so cool. Yay! So, in dieser Folge werden wir diese Welt 100% abschließen. Yeah, yeah. Und seine nächsten Folge den, den Boss vorknöpfen. Und dann werden wir sehen, wie die Welt sich erweitert. So. Tierreich Erkundung. Also mein Lieblingslevel in diesem Spiel. Rückwärts. Yeah. Und das zweite Level war nicht so toll. Ich will es nur noch mal erwähnen. Dass ich das zweite Level, was wir gleich nochmal spielen werden müssen, nicht so toll finde. Okay, wie viel Zeit haben wir? Wir haben. 3 Minuten Zeit und so sieht unsere Karre aus. Voll cool, eigentlich. So. 3 Minuten. Okay, das ist cool. Oh, die Nasswunder sind wieder da. Hi. Warum mache ich das? Ich brauche kein Herz. Warum gehe ich da lang? Soll ich nicht lang gehen? Oh, sind denn nur die Hundis? Ich höre einen, der ist sogar da unten schon richtig easy. Hm, hm, hm, hm, hm, hm. Gut, einen haben wir. Checkpoint. Brauchen wir eh nicht, aber egal. Cool. Dann suchen wir mal nach den zweiten und dem dritten. Ich muss ganz kurz oh, zuhören. Oh, ich sehe den schon. Oh, wie cool. Okay, das ist richtig cool. Bisher mag ich das sogar. Das ist ja auch mein Lieblingslevel. Natürlich muss das hier cool sein. <lacht> mm -hmm. So, ich hoffe, man regt die Hunde im Hintergrund und man, und man konzentriert sich nur auf die Hunde, die man jetzt im Vordergrund hören wird. <lacht> Lol. Wisst schon, was ich meine. Ich höre ihn. Ich sehe ihn. Wie krieg' ich ihn? wir krieg' ihn? Da hinten ist er. Er wird gleich gegessen. Er wird gleich gegessen. Bruder, pass auf. Bruder, pass auf. Alter, der wäre fast gefressen worden. Los bei ihm, Alter. Was la los? Okay, das ist echt cool. Komm, schnell rüber. Okay, warum auch immer die Zeit drei Minuten ist, das verstehe ich nicht ganz. Ich hätte zweieinhalb gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil alle waren easy zu finden. Die waren mitten im Weg. Vielleicht weil das hier ein wenig lange dauert. Oder wie lange dauert das noch zurückzukommen? Hm, ja, okay. Na, wohl. Ja, egal. Wir haben es auf jeden Fall. War sehr easy. Hat mich keine Kraft äh, nutzen. Was? Was laber ich? Äh, Ach, auf, Alter. Ach, auf. Ich musste keine Kraft benutzen. War easy, key, easy, key, easy, easy, Ja. Und jetzt waren noch die anderen beiden. Wenn wir sogar noch Zeit haben, machen wir den Boss heute sogar. Kommt drauf an, wie viele Quests es gibt und wie lange ich für die Erkundung brauche. Ich habe halt nur gedacht, vielleicht machen wir den Boss erst in der nächsten Folge. Also von hier aus jetzt nächste Folge. Aber vielleicht schaffen wir es sogar heute Ja. Wenn es schnell geht, dann kriegen wir es sogar heute hin. Ja, jo. Ja, jo, okay. Dreieinhalb Minuten gibt es hier. Ah, ja, ich weiß auch warum. Weil das ewig dauern kann. Oh, ich habe ich hab ihn schon gesehen. Der ist hier. Hä? Wo ist er hin? Der war doch gerade. Hier? Ist er hier? Hier ist er. Hab ich dich, mein Freund. Okay. Wie kommen wir nur hier durch? Zack, vielleicht? Na komm, Hundi, hilf mir. Okay, hat geklappt. Ich sehe schon, das wird sehr nervig, hier alles zu finden. Oder alle Hundis zu finden, besser gesagt. Nein, nein! Okay, bringen wir kurz um. Ist einfacher als jetzt die ganze Zeit zu Ach. Komm, jetzt hör auf. Hundi. Hundi. Hundi. Hundi. Hundi. Ich hab Angst wegen der Zeit, dass sie nicht passen wird. Der Hundi muss aber eigentlich hier sein. Weh, der ist in irgendeinem random Block drin, ne? Dann bin ich schwüttend. nein, nein! Lass mich noch oben! Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen! Ich bin nochmal zurück. Oh, verdammt, der war da oben. Okay, nehmen wir uns hier ein paar, zwei Eier mit. Geht schnell nach oben. Wie kommen wir denn da hoch? Hinter uns nach oben? Nee. Ach. So, oder? Yes. Okay, der ist nicht schwer. Den muss man einfach nur sehen und treffen. am den richtigen Zeitpunkt. So, der Letzte. Wo ist er Wo ist der Letzte? Gut hören muss man. Um den Letzten finden zu können. Ha? Mal ab hier. Ach, Jung. Weg mit dir. Mir egal. Wo ist der Letzte? Ich hab nicht mehr viel Zeit. Gut, hm, eigentlich schon, aber. Egal. Ist der. Oh nein, hier ist, es, hier ist das Ziel, oder? Ich höre ihn! Hier? LOL! <lacht> LOL, okay. Na gut. War gar nicht mehr so schlimm. Nur die Aale. Die Schlanktons. Die habe ich überhaupt nicht gemocht. Wie immer. Aber das war ja ganz kurz cool. und easy. Yeah, Juhu! Wir haben eine Minute extra gehabt. Ja, fast eine Minute. Nicht ganz. Aber wir haben es geschafft. Und das freut mich. So. Okay, letztes Rückwärtslevel, die Dschungeltour. Hier müssen wir nur die Hundis abschießen und nicht alle Ziele. Immerhin, vielleicht sehen wir sogar jetzt die Ziele von, von hinten, so die die unbemalte Seite. Mal schauen. Bam, bam, bam, bam. Yoshi in seinem Giraffen-Outfit. Na komm, gibt's hier irgendwo irgendwas bestimmtes? Irgendwo zack, zack, zack. Nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen. Aber ich muss, ich will noch mal erwähnen: die Grafik dieses Spiels ist, die ist wunderschön liebe die kraft des Spiels, sie ist so schön die liebe zum detail guck dir das an meiner muss man schon plus pluspunkt geben ne? da unten <lacht> was habe ich ihn jetzt nur weil ich gequatscht habe nicht bemerkt oder weil der kam ja wirklich erst so spät verdammt nein wo ist der nu hin oh, jetzt müssen wir erstmal warten bis wir zu ihm hinkommen <lacht> Na ja, komm, schneller hier. Jetzt sollte er kommen. Ne? Ne, warte, jetzt kommt da Okay, bei dem muss man einfach wissen, dass er da ist, sonst hast du ja echt Probleme, den sie bekommen. Eine Frucht? Ich finds aber echt cool eigentlich so von der Rückseite her. <lacht> da ist das Ziel. Aber keine Spur vom Zweiten. Wieso? Hinten vielleicht? habe ich irgendwas glitzern gesehen? Okay, nee. Hm. Wo ist der Zweite? Du, du, du, du. Das müsste aber, glaube ich, kommen. Oh, ah, Affe. Wie süß. Ein Äffchen. Wow. Oh, wow. Da ist er, da ist er. Happy. Okay, das ist easy. Der war easy. Wow. Oh, wow. Wo ist der letzte? ist er halt einmal nicht. Vier Minuten? Ich die Tour war vielleicht... Drei Minuten oder so. Und nicht vier. Was? Okay, ich weiß nicht, dass einer, einer ist hier drin. Bestimmt. Oder? Hier nicht? Ich, ich habe da einen hingetan. Was? Okay, ich glaube, die Früchte müssen wir dann auch gleich noch mal abschießen. Und die Giraffe vielleicht auch? Hm. Also die Früchte werden wir bestimmt abschießen müssen. kann mir nicht vorstellen, dass sie hier nur Deko sind. Die sind bestimmt wichtig vergleich. Aber wo ist der letzte Hundi? Unser Pinker. Wo ist der? Wo ist der letzte Hundi? Ich habe echt Angst, dass ich ihn gerade nicht finde und nicht hab. Oh, den ich ihn verpasst habe. Kann die kann sogar nicht verpasst haben. Hä? Der muss doch irgendwo sein. Oh, da! Random geschossen und getroffen. Hat ihr jetzt hier rumgerannt? Hier am Ende des Levels. Okay. Okay. Oh, oh. okay. Und wir haben's. Ja, die Tour ist drei Minuten lang. Keine Ahnung, warum man vier Minuten gegeben hat. Okay. Das war sie. cool. Okay. Ich nehme gerade erst weniger als eine Viertelstunde auf, von da. Wenn wir nicht so viele Quests haben und die auch kurz sind, dann schaffen wir eh noch den Boss in dieser Folge. What? Ich übertreibe. What? Aber jetzt, jetzt sind wir erstmal unser Costume zum. Ähm, zum. Ja, machen wir zum Heuhaufen. Das ist doch bestimmt cool. Okay, was sind die Quests? Was hast du denn so? Ich brauche Silien, aber wo habe ich denn welche verlassen? Äh, ich äh, Hinterlassen, meine ich. Äh, ich brauche einen Orang Orangen-Kroko. Findet man, nachdem man von einem Nashorst gejagt wurde. Okay. Ich glaube, ich habe sogar einen gesehen. Sicher bin ich mir mal nicht. Da sieht echt cool aus. Und hier ist er! Ah, hier! Direkt beim Checkpoint gibt es ihn dort im Hintergrund. So sieht übrigens mein Heuhaufen aus. Ganz cool, finde ich. <lacht> Zack! Die Nadel im Heuhaufen wurde gefunden. Hehe. Okay. Ich freue mich schon gleich auf die Orangen Mission, Denn das wird hundertprozentig eine Mission. Ach so, und auch diese eine Mission bei dem zweiten Level. Ich weiß gar nicht, was das war. Wir müssen da irgendwas suchen. Ich weiß nicht, was war das Schafe? Nee. Ich habe vergessen, was das war sagt uns das, das gleich eh das sind 100 mission ich will einen rast bauen schau mal auf der rückseite dort wo das orangen koko war äh okay weiß nicht ob ich das gesehen habe sieht so random out of place aus aber wir werden sehen ah unter dem checkpoint gibt es den hier alles klar musste ich gar nicht lang suchen sieht da ich habe nicht mal eine minute gebraucht um zu suchen Okay. Stimmt bei den Rückwärtsleveln dann könnt ihr auch immer sehen, wie lange ich beim Suchen brauche. Zumindest im First Try, welches Level ich das Levels erstmal betreten habe. Manchmal Restart ich das Level auch mehrmals, dann, weil ich es nicht finde und ich nicht keine Lust habe, nochmal zum Anfang zurückzukehren oder es einfach nicht geht. Und naja. Ach ja, Schnecken. Die genau, wie Schnecken. Die waren das. Das waren keine das waren Schnecken. Ich brauche sechs Schnecken. Stecken mögen es feucht. Vielleicht hilft das. Hä? Wo soll das helfen? Ich weiß auf jeden Fall, wo alle sind. Die sind sehr einfach und überhaupt nicht wirklich versteckt. Ich habe das Gefühl, die haben die irgendwie keines begabt, die zu verstecken. Aber ich zeige euch, wo die sind. Die erste Strecke gibt es am Anfang des Levels hier. Ach komm. Die zweite befindet sich hier. Eine weitere kann man hier antreffen. Schwer versteckt gibt es hier eine. Man sieht sie auch schon. Hier hinter. Eine weitere kann man hier antreffen. Hier einfach ganz normal eine Schlafattacke machen und dann gibt es hier bei der letzten Blume die letzte Schnecke. Auch nicht schwer, ja. Und ich schätze mal letzte Aufgabe wird sein, Orangen zu sammeln. Vielleicht will er noch ein paar andere Sachen haben, aber ich hoffe mal nicht. Weil ich will weitermachen. Ich will den Boss besiegen. Ich habe jetzt Bock auf den Bosskampf. Okay. Oh, ein Flamingo. Flamingos leben gerne am Wasser. Auf der Rückseite des Froschgebiets war einer. Äh. Flamingo. Ich hab keinen gesehen. Ich habe definitiv keinen gesehen. Am Wasser. Okay, dann gucken wir mal beim Wasser, ob wir da einen Flamingo finden können. Äh, ja, gut. Ist vielleicht etwas zu so schwer zu sehen und vielleicht auch ganz am Ende des Levels. Vielleicht habe ich auch gerade genau das Gegenteil gesagt, aber wer weiß. <lacht> okay, willst du noch was? Das war ja echt lächerlich hier. Also, wer das nicht gesehen hat, habt ihr Tomaten auf den Augen. So, gib mir die Blume. Wahoo. Noch eine, bitte? Ja, jetzt kommen die Orangen. Ich brauche fünf orangene Pappenmache. Okay. Also fünf orangen einfach. Vielleicht finden, sie, finden sich welche auf der Rückseite der Dschungeltour? Ja, tu noch welche. Ich habe die alle gesehen. Wir haben sie alle, alle gesehen. Die alle haben sie alle gesehen. So, und ich würde sagen, wir werden das sogar nicht schneiden, sondern zusammen machen. Hey. Das ist aber was, oder? Ich, ich werde am besten hier immer hier hinten stehen bleiben. Und immer alles abschießen. Denn das könnte immer das hier sein. Da haben wir die erste. Ich mag die Tour. Und die Rückseitentour? Das war etwas langweilig, aber auch nicht schlecht wir den ja? Kriegen wir den da? Nein, schade. So da irgendwas? Das ist auch das Lol. Ah, jetzt kommt eine, ne? Jetzt kommt eine. Hinter dem Ding an. Kommt immer da eine. Da. Er hat eine. Er hat eine. Yes. Okay. Wie viele waren das? Fünf, ne? Ja. Drei fehlen noch. Drei fehlen noch. Da ist eine, das ist eine. Nice. Okay. Zwei noch. Aber kommen zwei nur noch. Das wird ja nicht so schwer sein. Right? Right? <lacht> Dich kriegen wir mal. Was ist das? war der erste? Ach, wenn man den nicht bekommt, dann findet man ihn hier. Oh, okay. dann Wisst ihr auch mal Bescheid. Das ist echt ziemlich gut zu wissen. Das, das Äffchen. Süß. So, aber ich weiß nicht, warum der da ist. Ich hätte den hier in den Maul von irgendeinem so Krokodil. Der jetzt gleich kommt hingetan, getan um ehrlich zu sein. So, es fehlen nur noch zwei Orangen. Ups, ich warte nicht. Du, du, sorry. Du, du, du, du, du, du. Und ich weiß schon, wo die sind. Vielleicht wäre sogar hier der, das Hühnchen. Vielleicht wäre das sogar hier gewesen, aber das weiß ich jetzt nicht. Das kann sein. Da ist nämlich eins. So, und das letzte weiß ich sogar, dass da hinten irgendwo da ganz hinten ist. Es ist ein Giraffe. Cool, cool. Da ist es. Ist jetzt gespawnt. Dahinten. Yes, wir ja, haben alle. Nice. Sogar live gemacht. Finde ich sehr, sehr cool. Live hat das viel mehr Spaß gemacht. Finde ich. Loll. Hast du noch was? Ich wüsste jetzt nicht, was du noch sammeln willst. Yoshi kann auf einmal äh, drüber latschen? Habt ihr das gerade gesehen? Da kann er von Feld 3 auf Feld 1 bis ganz nach Anfang gehen. Wieso? Wieso kann ich das nicht selber? Warum kann ich das nur, wenn er hier zurückgehen will? Oh, das kriege ich mich über so Kleinigkeiten auf, sorry. Ich hatte tatsächlich noch was. Ich hatte gerade den Tiger, <lacht> wie er aussieht. Auf der Rückseite des Froschgebiets kann man suchen, bis einem Streifen wachsen. Hey. So ein, so ein Stöpsel, angemalt wie so ein Tiger, oh wie süß. Den holen wir, weiß nicht wo der ist, aber ich zeig euch. Ganz am Ende des Levels. Krasses Versteck. Ja, mehr sag ich dazu nicht, mehr sage ich dazu nicht. Krasses Versteck. Okay, you got me. Aber, komm, das reicht doch jetzt, oder? Ja, okay. Das war's jetzt. Ja, bitte, bitte, bitte. Äh, nö. Ich will noch fünf knorrige Rotbäume. Finde man im Wald. auch sonst. Des Tierkönigreichs. Bitte fünf davon. Im Wald, meinst hier? Ja. Fünf von denen. Okay. Den ersten findet man hier. Einen weiteren gibt es hier. Seht ihr ihn nicht? Ganz einfach. Hinter dem Checkpoint gibt es ihn hier. Nur aufgepasst, dass der Dino euch nicht abtrifft. So, warte. Wie komme ich da eigentlich dran? Da sind so ein paar Büsche vor. Jetzt habe ich ihn. Okay. Einen weiteren gibt es hier links den man aber von hier aus nicht erreichen kann, wie ich gerade bemerke. Ähm, kann man ihn von hier aus erreichen? Nein. Vielleicht aber von hier aus. Ich sehe ihn da doch. Wo wir denn dran? Warte. Vielleicht, wenn ich nach links rüberfliege zu der Blume. Ah. Ja, von hier aus bestimmt, oder? Yes. Und der letzte befindet sich hier oben. Ich habe nur da unten dieses rot, die rote Farbe gesehen und habe gedacht, vielleicht ist es das sogar. Und ja, yep, das ist es tatsächlich. Ich nehme mir ja schon leider 40 Minuten auf, aber ich jetzt mal 20 Minuten davon werden weggeschnitten, denn in den 20 Minuten suche ich nur. Und so, ich hoffe, das war's jetzt. Komm schon, was willst du noch suchen? Was was soll ich noch suchen? Meine ich? Komm, ich will noch was. Ich will das fabulöse, was ein fabulöses Tier. Also will die Giraffe haben. Fabelhaft zu finden auf der Rückseite der Dschungeltour. Junge. Dein Ernst, der will jetzt ernsthaft, dass ich die Dschungeltour nochmal mache. Okay. Muss ich überhaupt reinschneiden? Wir wissen alle, was Also Ich habe es 15 Mal abgeschmissen. Und ja, der Hund würde hier sein. So, ich hoffe, du bist jetzt endlich zufrieden, hier. Oh, Junge, warum will er, dass ich das? Ach, egal. Solange er zufrieden ist und mich nicht weiter stört und ich endlich zum Bosskampf gehen kann, ist alles noch ganz knusprig hier bei uns, ja? Okay. Wow! Ich will noch was. Ich will das fabulöse Tier Nummer 2. Fabelhaft zu finden auf der Rückseite der Wildnistour. Ich will das nochmal. Das ist ja voll lustig. Äh, uh, super. mit den Der meint nicht ernsthaft den Affen. Oh. Er den Affen. Er meint den Affen. Ich habe die Form gar nicht erkannt, aber als ich den Waffen, Affen gesehen habe, wie er so seine Hand hochhielt, wusste ich... Warte, vielleicht ist das keine Schildkröte, sondern das ist der Affe. Ja, das ist der Affe. Aber jetzt ja, ist es oder? Nö. Ich finde nochmal die drei Zählbots, die du 10.000 Mal gesehen hast. In drei verschiedenen Leveln findet man jeweils einen davon. Viel Glück. Nein! Ich muss jetzt in jedem... In drei Leveln. Oh nein. Da spiele ich noch einen oben drauf. Ich schneide euch <lacht> sie rein. Das erste Zebra gibt es am Anfang des Levels. Hier. Ist nicht ganz so einfach, wenn man von so einem Tier währenddessen verfolgt wird. Gib mir hier das Ei So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber Yes Okay, eins davon haben wir Das war nicht schwer Und die sind allgemein nicht schwer, wir haben sie alle gesehen Ja, wenn wir sie alle gesehen haben Dann heißt es ja sofort, dass sie nicht schwer sind, ja So, zweites zweite ist hier Ja, hier, okay Das Zebra am Ende des Levels Hier hinten ich bin so froh, dass ich erstmal durch das Level gegangen bin und nicht schon mal alle Boxen aufgemacht habe. In der Hoffnung, dass da irgendwo hinter so ganz random einfach das Zebra ist, weil das habe ich tatsächlich in diesem Level nicht gesehen. Aber gut. Zum Glück. Okay. Das letzte Zebra gibt es hier. Und das Zebra gibt es hier hinten. Und ich habe sogar getroffen. Nice. Das lange äh. Äh, äh, äh. ich würde sagen, wir machen den Boss dann doch in der nächsten Folge. Wir Waren noch heute diese Folge ganz zu Ende, weil mir wird es echt zu bunt hier. Und da, naja, ja, ja. nächste Folge kommt der Boss, auch wenn er gerade fertig ist. In der nächsten Folge gibt es den Boss, wenn es euch gefallen hat, mir nicht dann lasst gerne positiv Werten da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den vierten. Kristall abholen, hurra! Alle Grünsblumen in Prumpel dschungel gefunden.